Die Petition gegen das Bienensterben. Es hatten nur die engsten Freunde gewusst. Und die waren mit jedem Tage weniger geworden. Doch Dante Alighieri war nicht tot, sondern war als der erfahrenste Politiker der Welt zurückgekehrt. Auf den man hört. Er hatte neue Sprachen gelernt. Er hatte neue Namen angenommen. Und eines Tages hat er eine Aufgabe gefunden und beschloss, man könne, solange man die Honigbienen auf dem Felde... Die Wildbienen und die Schmetterlinge mit Nervengiften die Dies auch mit den Politikern tun. Allerdings nur so lange, wie man bei ihnen, wie auch bei den Bienen, versuche unter zehn Prozent der tödlichen Tagesdosis zu bleiben. Am Montagmorgen begann man mit LSD und der Parlamentsrundfunk war ein Ereignis. Doch da das Zeug am nächsten Tage noch immer nicht zu wirken geendet hatte, ließ man Gnade vor Recht walten und machte mit Koffein weiter. Mit Kokain, worauf ein jeder sich im Mittelpunkt wehnte. Dann mit Speed, am Freitag aber mit einem leichten Schlafmittel. Das verfehlte seine Wirkung nicht. Danach besah man sich auf der Apotheke. Da gab es Substanzen, die sich hauptsächlich in den Patenten unterschieden. Doch auf die Frage, ob man nun übertrieben hatte, mit der Lektüre seines Werkes, sagte Dante, man gebe den Leuten auf einmal ja immer nur eine einzige Substanz, nicht aber den Bienen.